Schön bist du wieder da. Wenn es um Meditation geht, höre ich normalerweise Kommentare wie «Oh nein, ich kann nicht meditieren», «Ah, oh, meine Gedanken sind» «So wir. «Nein, das ist furchtbar, das kann ich nicht machen.» Punkt. <lacht> Aber ich werde dir in diesem heutigen Video zeigen und erklären, wie du Meditation kannst in den Alltag einbauen kannst und das eigentlich gar nicht so schwierig ist, wie wir alle denken. Für das es gibt es eine Übung, die heisst G-Meditation. Das bedeutet, dass du eigentlich im Laufen, wenn du durch die Stadt durchlaust, wenn du ähm, unterwegs bist, kannst ähm, eine kleine Meditation daraus machen. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, wie die Meditation kann aussehen kann. Und zwar, ich fange jeweils bei meinen Füßen an. Wenn ich laufe, versuche ich richtig zu spüren, wie der Fuß den Boden berührt, wie der Fersen den Boden berührt, wie der Fußball den Boden berührt und die Zeche den Boden berührt. Und versuche wirklich wahrzunehmen, wie schnell ich laufe, wie sich aber auch der Fuß bewegt. Ob es ein Unterschied gibt zwischen dem rechten und dem linken Fuß. Und du mich in dem Moment recht erde und bin sehr fest bei mir. Und zum Teil habe ich gerade Mühe zum Laufen, weil so bewusst lauft man eigentlich selten. Aber es ist eine super Übung, vor allem wenn du mal merkst, oh, ich habe mega viele Gedanken im Kopf und ich brauche so etwas, wo mich wieder ein auf den Boden holt. Achte dich beim Laufen auf deine Füße. Ein anderer Tipp, den ich dir geben kann für so eine Gehmeditation ist, dass wenn du am Laufen bist, dass du wirklich versuchst voll präsent zu sein mit dem Laufen. Das heisst ja, du achtest dich auf deine Füße, aber dann versuchst du all deine Sinn zu öffnen und du stich dich wirklich anfangen zu achten, was deine Augen sind. Also das heisst, du schaust wieder mal nicht aufs Handy, sondern wirklich rundum. Du schaust auf die Menschen um dich herum, auf die Gebäude um dich herum. Du nimmst wirklich dein Umfeld mit deinen Augen wahr. Du kannst aber auch einen anderen Sinneskanal brauchen, z.B. die Ohren. Und wenn du laufst, dich wirklich auf alle Geräusche zu achten. Auf die Geräusche, die näher sind, auf die Geräusche, die weiter weg sind auf die ganz, ganz, ganz liebliche Geräusche und auf die ganz lauten Geräusche. Vielleicht aber auch eher auf die Stadtgeräusche oder vielleicht auch auf die Geräusche aus der Natur. Und dich so wirklich versuchen, durch das Gehören, durch deinen Hörkanal mit deiner Umwelt zu verbinden und so in Moment Momenten finden. Eine andere Variante ist, dass du wirklich wenn du Sonnenlicht wahrnimmst, vielleicht auf dem Gesicht, wenn Sonnenstrahlen dein Gesicht berührt, oder wenn es einen feinen Wind hat, nimm den wahr. Vielleicht ist es aber auch fein am Tröpfeln, dann spüre richtig die Regentropfen auf deinem Kopf oder auf deinen Backe, auf deiner Nassenspitze. Und auch so wieder schaffe dir Moment, während du am Laufen bist und unterwegs bist, wo du einfach präsent bist und wahrnimmst, was um dich herum passiert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ähm, jetzt, aber jetzt, heute vielleicht sogar, wenn du vorausegasch und umeinander einander probier mal ein von diesen Meditationsarten aus und lueg mal, wie das so für dich funktioniert.